Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Wir sind in Fairbelly. Ich habe gesagt, wenn ich noch trainieren will, gehe ich in die Naturzone. Das machen wir nachher. Ich heile mich zuerst und gehe noch kurz eine Mission abgeben. Mautzungen ist halt scheiße langsam. Das ist das Problem. Aber das kriegen wir schon hin. Also klar, ich habe ihn mit einem Minuswesen gezüchtet. Und auch nicht unbedingt viel Innetz. Ich glaube, er hat zwischen 15 und 25. Okay. Dann müsste ich jetzt wahrscheinlich die Feuer... Ja, genau, dich brauche ich. Frank. Von Paulina. Wir haben oft zusammen gespielt, als wir klein waren. Deswegen ist sie krank geworden, sie habe ich gestritten. Sie sind weggezogen, seitdem haben sie nichts mehr voneinander gehört. Ging ihr sehr gut, dass du sie gesehen hast. Du bist nicht sehr gesprächig, was? Genau, das ist das Problem. Und ab sofort sollte dieses kleine Mädchen nicht mehr in der Stadt rumstehen, wenn wir jetzt da hingehen. Klaus City war das. Hier rechts. Meinte ich. Ja, hier oben rechts dann. Dieses kleine Mädchen ist nicht mehr da. Und das sind immer diese subtilen Sachen, die Pokémon sehr gerne macht. Und ich finde das echt cool. Aber gleichzeitig echt traurig. Genesung wäre besser, weil er nicht kennt. Das wollte ich nicht. Ne? Wir gehen kurz in die Naturzone. Ich muss leveln. Ein bisschen. Nur kurz gucken, was für zwei, drei Raids unterwegs sind und dann Pokémon unterwegs noch ein bisschen anficken. Wobei, jetzt sind wir Level 40 auf dem Capture Limit, das heißt, sie werden recht stark sein. Habe ich den Raids? Nö. Okay. Doch, da. Ich wollte jetzt gerade hochfliegen. Nach Claw City. Und da noch schauen. Ob da hinten Raids sind. Weil bei mir in meinem Spiel sind immer etwa 10 Raids offen. Hey du! Ja! Cool! Damit kann ich Raids forsten, das ist gut. Ich muss noch gucken, wie ich Regigigas kriege übrigens. Also nicht für hier jetzt, aber. Oh ne, dann hätten wir doch schon. Uh. Aber oh, jetzt bin ich stärker, jetzt geht's besser Yeah Ja, Heslon ist besser auf Spezial, deswegen ist Dunkel nicht ganz so gut. Die muss ich mal setzen, wenn ich kann. Aber ich habe auch keine gute Unlicht-Attacke, die Spezial ist so. Leider. Wobei auch hier ein Spukball ganz, schön, ganz schick wäre. Nice. Okay, wir haben eine, die höhere Level jetzt. Ich muss kurz gucken, was für ein Level mein Team allgemein hat dann. Wenn ich noch dazu komme mit Lusardin. Nein. Okay, wäre jetzt interessant gewesen, habe ich vergessen. Ah, ich brauche das noch für ein Living. Brauche ich das männliche? Ich glaube. Ich fange das mal und gebe es dann hoch in Living kurz. nicht dass ihr euch jetzt denkt ich behalte das ich muss einfach noch ein männliches haben für den Living-Dex. von mir aus kann ich das auch direkt kurz machen ich hätte es auch bei mir Farmen können ob wenn es hier schon auftaucht ich brauche es nämlich auch das legendäre brauche ich ich brauche in DLC 1 dieser Samen. ich brauche das Unlicht-DLC 1 Legendary, ich brauche das Geist-Legendary aus DLC 2 und Regidrago. Das sind eigentlich, ich habe schon ziemlich alles vorgegeben, wie ich es mache, wegen dem Living. Und ich habe immer die uncooleren genommen, für mich persönlich, wobei, wobei Eishaus auch cool ist. Und die cooleren Pokémon in Anführungszeichen habe ich dann für, den, für diesen Run hier behalten, in der Hoffnung, dass es auch klappt. Das Rechts war Ultimate Chicken Horse das beste Partyspiel überhaupt. Das müsste in diesen Boxen hier sein. Da ja Und beenden. Tada! Man kann hier übrigens für die, die es interessiert, für, wenn es selber anschauen müsst, Pokédex filtern. Ganz unten startet im Pokédex nicht registriert. Dann habt ihr alle Pokémon, die ihr nicht eingetragen habt, auf einer Liste. Aus dem Grund habe ich den nicht gemacht. Aber die kriege ich aus Raids. Ähm, die kriege ich aus den Events. Also aus dem. Unserem Gameplay jetzt hier, den, den und den. Da. Und die zwei kriege ich als Go. Muss ich nur noch machen über Let's Go, dann kann ich die hochziehen. Also ich erledige nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also noch 5 Pokémon fehlen wir. Sarude kriegen wir hoffentlich noch, oder ich habe es verpasst. Und den schaut ein Kumpel gerade noch. So, dann ist mein Pokédex. Nur mal so, für wenn es jemanden. Wenn es jemand braucht zum Überschauen. Ich finde es praktisch, weil ich halt ein Living mache. Das einzige mühsame waren halt die ganzen Legendaries hochziehen, aber. Viele gingen ja über Hard Gold, Soul Silver. Äh, nicht über Hard Omega A, Rubin, Alpha Saphir. Hat man ja Gates gehabt, wo unzählige Legendaries auftauchen. Da sind zwei Raids, sehr gut. Ähm, und da habe ich ganz viele gefarmt. Dann über die Ultra-Bestien-Portale habe ich zwei bekommen, weil das sehr mühsam war. Da konnte man halt in, Hard in Omega Alpha sehr gut farmen, weil man genau wusste, da ist ein Portal, da ist ein Legendary drin. Dann gab es Portale, die einen Zeitzünder hatten. Also die Hunde, Einteisui und Reiku sind aufgetaucht je nach Uhrzeit. Ich glaube im 20-Minuten-Taktwechsel. self brito Tobuts im 8 Stunden wechsel. Dann Reshiram und Sekrom waren weiß ich nicht mehr wie aufgeteilt. Und dann musste. Ich glaube, auf eine Generation, ich hatte beide. Und dann konnte man Kyurem bekommen, wenn man bei dem Team hatte und eine bestimmte Höhle besucht hat. Dann habe ich Cryptook bekommen deswegen noch, obwohl ich in Go jetzt auch drei Cryptox habe. Kleinigkeit halt ja. Das, was mir halt noch fehlt, sind teilweise Formen. Ich würde gerne ein Icon zu Dex haben. Aber ich habe, glaube ich, ein E drauf oder ein G. Scheiß auf den Rest. <lacht> Ups. Ich hätte nicht gedacht, dass die gleich sterben. Entschuldigung. Aber ich habe vom Dynamax zwar nicht idiot. Na egal. <lacht> nächstes Mal dann. Sehr gut. Ja, eben, auf jeden Fall, der Text zu machen. Es hat Spaß gemacht, aber irgendwie war es auch sehr zeitaufwendig, sehr mühsam. Ich mache vielleicht einen Funkenspruch. Nö, ja, der hat ja nichts drin. Ein Fessler muss man ja mit Horter zuerst machen. Sorry, Quirtle. So. Ja, war jetzt eine kleine Unterbrechung wegen dem Living, aber passt schon. Und ja, ich habe unterdessen recht aufgestockt. Ich habe eine Liste hier rumliegen, was mir noch genau fehlt. Die Galarviecher habe ich alle gefarmt, inklusive jetzt Zapdos, Argus, Lavados. Wobei ich die hier in diesem Run auch nur machen will, damit ich die Höchstens wahrscheinlich tauschen könnte, wenn jemand noch will. Nämlich werde halt die Regis machen. Ich will eigentlich alles machen, was man machen kann in den DLCs, einfach mit unserer Bedingung, dass wenn ich sterben kann, dann bin ich weg. Und dann bin ich am Überlegen, ob ich da Legendaries erlauben werde. Dass ich damit den Regis spielen dürfte, wenn ich verrecke. Wenn das erste Mal würde ich jetzt Sassian und Summer Center, ich weiß nicht mehr welches ich kriege. Also das Schwert für Legendary halt. Ich glaube es ist Sassian. Summer Center ist glaube ich das Schild. So, Level 3, nice. Und Hagel, das kann ich ändern. Ah, auf jeden Fall eben, genau. Sind da... Die Legendaries das ernte Regi werde ich auf jeden Fall wegnehmen. Aber ich werde es noch ins Team nehmen für Regi Gigas. Und... Ich muss dann gucken, über die... Das DLC 2 kann man ja ein Legendary Raid starten. Da würde ich gerne Shiny chainen, weil die Chance recht hoch ist und da ich einen Shiny Pin habe. Ah ja, es regnet ja wegen meinem Intro. Oh, zum Glück, der Hagel ist jetzt weg. <lacht> Niesel ist doch gut. <lacht> äh, ja, eben. Ich würde auf jeden Fall ein bisschen was rumspielen. Eventuell sagen, wenn ich Regi habe, ich habe Koronospa ohne Pony dann, weil ich die defusioniere und das eine Pony hochnehme. Eigentlich ja nicht, weil ich. Legendaries, na, aber. von mir hier gibt es so viele. Okay. To be fair, wenn wir Koronospa haben, haben wir ziemlich alles gemacht. Ja, vielleicht kann ich mein zweites Set Galar Vögel für PvP züchten. Also züchten, auf 100 bringen, Kronkorken und <lacht> so trainieren. Wobei ich eigentlich immer gucke, dass im Living Dex, äh, dass ich nicht mit denen gekämpft habe, wirklich. Weil dann kann ich mir mal theoretisch alle züchten für Legend. Äh für PvP. <lacht> Aber ich bin eigentlich kein Legendary-Spieler. Ich finde es so lame mit Legis zu spielen. Dann gibt es dann einfach Leute, die haben drei Legis im Team, weil es gut ist. Wow. Okay, wir brechen den Schutzschild mal kurz auf. Ist ein bisschen frustrierend, dass Kappa da schneller ist. <lacht> Ich weiß aber noch nicht, ob ich den zweiten Run wirklich mache danach. <lacht> Irgendwie. Es macht schon Spaß, aber ich habe es jetzt gesehen. irgendwann mal dann? So, das war's. Okay, dann ist es halt damit. So. <lacht> <lacht> nice, ein Laubklinger. Sorry. Jetzt habe ich mich tatsächlich noch verschluckt. <lacht> Bullshit. Wenn ich mich verschlucke, muss ich immer niesen. Ich weiß nicht wieso. Sambombe ist eine Pflanze. Nice. Boah, ich muss kurz Nase putzen nach sorry. Die Frage ist, kann ich Kehrtwende auf Pelipper legen? Heslon könnte es ja auch lernen. Heslon ist dann allerdings halt wieder auf eine physische Attacke, die er nicht brauchen kann. Ah, Fappy Bird kriegt auch keine Kehrtwende. Olaf ist gut damit, weil der ist stark, aber... Ja, wir lassen das. Leafblade kann niemand lernen. Okay, wir gehen wieder weiter. Ich glaube, ein Raid ist noch offen, den ich jetzt nicht sehe. Doch, da drüben ist einer. Noch mal ein Violetter, ist das richtig? Nein, ist eine ist ein roter. Ist das die dito spawn ne? Nope, die ist weiter unten. Ein Pumpkin, Süß. Ja, ich farm das eigentlich wegen den Attacken hauptsächlich. Die EP-Bonbons brauche ich später. Ich werde auch Urshifu äh, rüberziehen auf meinen anderen Account kurz. Es äh, leveln auf Level 80 oder so, 90. Kurz einen Ta Turm machen, weil wir den müssen von der Story her. Eine Dynamax-Suppe machen dafür und dann wird's auf die Home gelegt. Nice. Jetzt kann ich eigentlich Level 25. Okay, die sind nicht so gut. Deiner Düse, es ist ja Pflanze Geist. habe jetzt ganz kurz überlegt, was ich machen soll. Ganz ehrlich, die Cap ist voll simpel, die man hat, die, die, die ich jetzt hier anhabe, aber ich mag die. Die würde ich mir jetzt vielleicht sogar noch in echt holen, wenn es die gibt. Gibt's wahrscheinlich, aber das Problem ist, in die Schweiz kann man Pokémon Center nicht äh, bestellen. Ich habe es ausprobiert, ich habe viele Sachen schon im Pokémon Center gefunden, das ist der Online-Shop von Pokémon, der offizielle. Ich habe da viele Sachen schon gefunden, wo ich dachte, joa, die will ich haben, die sind voll geil, und dann konnte ich die nicht bestellen, weil die liefern nicht europaweit, meinte ich. Halloween, what the fuck? Ach, irgendein Viehbildgeist, nice. Bye bye. Ah, der hat einen Fokusbot. Grasfeld, fällt, ja. Jojo, okay, das war's. Eins von vier aber erst, das geht. Und eigentlich Level 2 und 3 haben, glaube ich, nur eine Schutzschildrunde. Das heißt, Pumpkin müsste jetzt eigentlich weg sein. Ab 4 und 5 kann es sein, dass wir zwei bis drei Schutzschilder haben. Drei ist, glaube ich, das Max. Das ist voll mühsam. Vor allem ich ihr dann einfach sechs Ladungen im Schutzschild drin. Für zwei Runden. Das ist so eklig. Da muss man zweimal sechs Schutzschildelemente wegbrechen. Und man kann mit Dynamax halt nur zwei auf einmal nehmen. Eine Giefe, sehr gut. Die wäre für Relaxo so voll gut, eigentlich. Da hinten ist noch einer. So, das ist der letzte. Ah, das sind noch zwei. Okay. Dann mache ich die zwei noch und dann ist fertig. Ja, ich habe gesagt, ich nehme in diesen Zonen hier keine Pokémon mit, weil ich eh schon zu viel habe, irgendwie. Deswegen lasse ich das jetzt mit der Nuzlocke in der Naturzone zu fangen. <lacht> weil ich habe eh schon viel zu viele Pokémon, wir bekommen noch mehr Routen. Wir haben die DLC-Routen noch. Das ist heißt, ja ne? Eigentlich ist es ja nicht wirklich ein Naslog, eigentlich ist es ein Kastending. Ich weiß auch nicht, ich, ich habe mir überlegt, ob ich es Pokémon Schwert Hardlo Hardcore Mode ja. ein bisschen Hardcore. Dann könnte ich einen Hardcore Mode Run machen noch. Ich tue mir gar kurz die Regeln an, wie das geschrieben ist, äh, in jedem Gebiet, das zum ersten Mal betreten wird. Also eigentlich zählt ja das. Eigentlich dürfte ich durch die offiziellen Naslog-Regeln, äh, ups, in jeder Naturzone, weil auf der Karte ein anderer Name steht, dürfte ich ein Pokémon fangen. Energieball ist super übrigens. Ähm, also theoretisch dürfte ich das machen. Und ich habe noch im Hut des Giganten, wieso ich auch immer schon da war, Sandsturmkessel und den Wutanfallsee. Aber naja, ich dachte eben, dass es nicht ganz der Regel entspricht, wenn ich das mache. So, Aber anscheinend ja schon. muss einfach ein Random Encounter. Das ist das, was ich mir gesagt habe. Es muss ein Random Encounter sein und keiner, der oben steht. Okay, das Wow ist wirklich extrem stark. Macht es halt wieder schwer. Vielleicht sollte ich damit bis zum Ende warten. Ich will eigentlich eh noch, noch kurz den Raid machen da drüben. Ja, ich bin gerade sehr glücklich, dass ich Spiel lieber nicht mehr nehmen muss wegen Horter. <lacht> Don't Mr. Raid. Ja, da ist ein... Ja, bitte nimm meine Watt. Wow, extrem selten. Ciao. Letzter Raid. Boah, der wäre gut. Bodendrache. Was habe ich gegen Drache? Nix, ne? Abstand. Was hilft gegen Drache nochmal? Fee und Eis. Habe ich beides nicht. Wieso kann Happy Bird keine Eisstrahlen? Voll lehm. Eigentlich wäre es ein Boden-Pokémon. Aber Wasser und Pflanze werden wieder neutral durch Drache. Das ist ein Problem. Ich nehme trotzdem Fappy Bird mit. Ja, ich darf hier nur aus meinem Team auswählen. Ja, ist auf jeden Fall der letzte Raid, zeitlich auch. Äh, ich würde noch ein bisschen im Wald vielleicht trainieren gehen, eigentlich gerne. Aber ich lasse es wahrscheinlich. Wobei man sich für eine Lock ja schon vorbereiten muss. Und ja, ich habe jetzt extra die Nuzlocke-Regel gelesen, weil... Wieso ist Quirtle langsamer? Scheiße. Äh, weil trotz allem ist es ja eigentlich schon nach nazlock regeln auch wenn ich mir eigene Erweiterungen oder so gebe. Ich lasse es wieder regnen. Sorry, Quertl und Pilippo beißen sich an Ein Soul Link nass noch. Ach so, zielpartner Boah, das ist Assi. Also ich müsste jetzt mit jemand anderem zusammenspielen. Der hat eine eigene Kopie. Dann ist sein Starter mit meinem Starter verlinkt und so weiter und so fort. Und wenn meines stirbt, muss er seines auch freilassen. Umgekehrt. Wenn ich es auf die Bank lege, muss er seines auch auf die Bank legen. Wenn ich mein Route 3 Pokémon mitnehme, muss er sein Route 3 Pokémon mitnehmen. Boah, das ist schon recht schwer. Vierer kann nichts aushalten. Ich spiele selber am 4 im PvP und ich weiß, dass das nichts aushält. <lacht> Deswegen wundert mich das nicht, dass es das von einer Bodenattacke vom vierfach Schaden weggedrückt wird auf einmal. So, ich brauche mehr. Ich habe nur so kalte Knie. Muss mal gucken, wie ich das mache. Horst kommt mit... Nein, jetzt kommt wieder. Ja. Äh, ja, was mache ich jetzt? <lacht> Sollte ich es nochmal regnen? Lasse? Ich muss fast, ne? Sonst habe ich nichts Gescheites dabei. <lacht> so, ja, okay, jetzt brauchen wir Schutzschild, zum Glück. Äh, habe ich noch eine dynamax runde Aber das heißt, es regnet jetzt nicht mehr. Weil unter Schutzschilden bekommen die Bonuseffekte nichts. Ah, was mache ich jetzt? Ich habe einfach zwei zwei physische Attacken drauf, die ich nicht brauche eigentlich. Also brauchen schon, aber ich sind nicht so gut. Nice. Stachler und Erdkräfte. Cool. Vom Erdkräfte. Okay, wir gehen nach Fair Valley. Ja, viele Regeln entstehen übrigens erst, wenn ich zum ersten Mal in diese Situation komme. Deswegen guckt einfach unten. Ähm, eben zum Beispiel auch die Regel, dass ich Pokémon, die bereits im Team sind, nicht mit epa bonbons überleveln darf. nochmal. Achso, hier war ich ja schon. Bin eins zu weit unten. Ähm, aber Pokémon, die neu ins Team kommen, darf ich vor dem ersten Kampf einmal mit Epi-Bonbons pushen, bis sie halbwegs oben sind. Olaf habe ich jetzt halt schon gekämpft, der darf nicht mehr, aber so im Allgemeinen einfach mal so. Das ist halt eine Regel, die erst dann ins Sinn kam, als ich mich entschieden habe, dass ich überhaupt Raids machen darf. Und deswegen... Würdet ihr einfach in Folge 1 schon unten stehen, aber irgendwann in Folge 3 oder 4 habe ich mich dann entschieden, dass diese Regel überhaupt in Kraft tritt. Und damit würde ich sagen... Ups, da geht es sicher nach hinten. Nein. Legen wir los. Oh, Adi. Sag bloß, du hast schon vier Arena-Orden. So langsam wirst du mir ja richtig gefährlich. Gehört? Sogar Mopeko kriegt immer mehr Respekt vor dir. Moment mal, Mopeko, willst du mir etwas sagen, dass du Adi magst? Das ist unsere Gegnerin der Arena-Challenge, ist dir das klar? Na schön, was soll's, weißt du was? Ich gebe dir meine Liga-Karte. Sie ist das Zeichen dafür, dass ich, dass ich dich als meine Rivalen anerkenne. Schließlich haben es außer uns nicht viele so weit geschafft. Wir sehen uns am Ende der Arena Challenge. Als Gegner. Klar. okay. Das ist zu so random. Warte mal kurz, mein Lied, bin brauche ich am Anfang, nicht float hier haben. Ich nehme Scream, weil Gift. Okay, dann machen wir heute noch die <lacht> fünfte Arena. Sorry. Da bist du ja, Kindchen, und du hast immer noch zu viel zu wenig Pink an dir. Na das heißt drum. Meine Arena-Mission ist gleichzeitig auch ein Vorstellungsgespräch. Ich bin nämlich auf der Suche nach jemandem, der meine Nachfolger als Arena-Leiterin antritt. Du wärst verunsicher, Kindchen. Keine Sorge, ich werde dir schon nicht den Kopf abreißen. Du musst lediglich ein paar Fragen beantworten und dabei gegen andere Trainer kämpfen. Das wird ein Kinderspiel. Du wirst schon sehen. Es gibt da nur einen neuen kleinen Haken. Für jede falsche Antwort, die du gibst, sinken die Statuswerte des Pokémon, das gerade für dich kämpft. Dafür erhöhen sich seine Statuswerte, aber auch wenn du eine Frage richtig beantwortest. Warum das so ist, fragst du? Nun, Feen-Pokémon verfügen eben über uner unerklärliche Fähigkeiten. So, dann wollen wir doch mal sehen, wie du dich so schlägst, Kindchen. Alles klar. So, die Arena-Mission kann losgehen, gib alles. Also dann, wollen wir doch mal sehen, ob du das Zeug zu Feenarin, Leiterin hast. Gegen Susanne. Susanne ist auch nicht mehr die Jüngste, ne? Boah, das Feenfeld triggert mich gerade rundum schon. Es besteht noch nicht mal ein Feenfeld. Sludge Bomb! Haben wir nicht schon gegen Parfi gekämpft im Café? Anscheinend nicht. Kennst du die Schwachstellen von Feen Pokémon? Gift und Stahl. Ähm. Beides? Hä? Beides ist so Okay, egal. Ich One Hit, one eh alles von der... <lacht> und Hit, ist noch relativ schnell, von daher... Wenn man sich auf seine Fähigkeiten belasten kann, ist es fast egal, ob man richtig antwortet. Ja, es gab hier keine Okay. Nicht übel, ich kann natürlich nicht für Pape Papeller regeln, aber mein Neuki hast du geweckt. Achso, Papeller hat nicht geredet. Okay. Sich in dem Bundlebee in diesem Wandding? Links ist es blau... Okay, ja, ist alles blau-pink. Ich bin dein zweiter Gegner, Mach dir keine Sorgen darüber, wie es besser gelaufen ist, sondern du dich voll auf unseren Kampf. Okay. Juliana. Flauschling. Das können wir schon. Ist jetzt ein bisschen stärker? Nope. Puffiness. Und jetzt kommt Frage. Wie heißt der Arena, der gegen den du als erstes gekämpft hast? Susanne. Nicht Susanna. Ha. Slutschbomb. <lacht> cool. jetzt nach vorne, ich gibt das ein bisschen durch hier, außer wenn die Arenaleit drin quatscht, weil... es kann. Aber wenn jetzt kommt, welches Pokémon hast du als erstes besiegt, dann weiß ich das auch nicht mehr. wenn ein paar viel gewesen sein. was der ist mal schneller als ich? Ja, Schmeichler ist, ähm, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Für Spezialangriff. Nicht Verhöhner. rein, Nein, vielleicht auch Verhöhner. Ist ein Angriff steigt und dann wird er verwirrt und hier ist es einfach Spezialangriff und dann wird er verwirrt. Und man kann halt beides spielen und dann sieht man, oh, das ist so spezial, dann nehme ich den physischen und so. Frage. Was esse ich morgens zum Frühstück? Curry oder Omelette. Curry. Ich esse ja auch mal nett, aber das konntest du wohl nicht wissen. Woher sollte man das denn? Ich bin sicher auf der Liga-Karte, würde mich nicht mehr wundern. Gerade war es so ein cooles Pokémon. Schlechte Wahl, Madame. Der hat einen physischen Schild gebaut gegen Special-Hitter. Spielt die Rolle, schon gewinnt er, dass seine Rolle gut spielt? Jawohl. Das war's. Nice, ne? Ja, als ob ich da jetzt nicht selber hochlaufen könnte, ne? <lacht> okay, ich muss ganz kurz schnell. Äh, ich habe hier eine Attacke drin. Ich habe viele Attacken drin. Seitentausch bringt nichts im Single. Ich schmeiß da mal kurz einen Trank rein. Und einen Äther. So. Und dann geht's los gegen Papella. Keine Vorstellung, mag es etwas spät sein, aber so sind eben die Geflogenheiten. Ich bin Papella, die hiesige Arenaleiterin. Dank meiner Quizfragen habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von dir bekommen. Aber die größte Prüfung in dieser Arena hast du noch nicht bestanden. Zeig mir im Kampf, ob du weißt, wie man mit seinen Pokémon richtig umgeht. Alright. Arena-Leiterin, Papella, fordert dich heraus! Oh ja, natürlich. Direkt mal galase raus. Habe ich davon schon Daten? Nope. Ich weiß nicht mal mehr, wie der Typ von dem ist. Ich weiß, es ist ein Feen-Typ. Bin mir aber nicht mehr sicher, ob es einen Gift-Typ hat drin. Ich glaube, es hat einen Gift in... Das ist eben das Problem. Das heißt, ich würde jetzt einen Ladungsstoß geben. Boah, die weiß einfach hart, wie man kontert von Anfang an. Natürlich überlegt das Vieh mit einem KP. Frage. Oh, ne, nicht mehr. Zauberin war ihr Spitzname. Ich gebe mal den Next Strike durch noch. Weil AP sparen. Ein KP kriege ich es auch noch, wenn es nicht effektiv ist. Mit Krallenwucht und Muskelband ist Kratzfuhr ja gar nicht mal so dumm, je nachdem. Na, ich lasse es sein. Ich habe lieber Schaufler für ein bisschen Damage. Flunkiefer ist ein Stahlfee-Pokémon. Und ihr seht schon das Problem mit Doppeltypen... ...kontern recht gut durch. Ich gucke trotzdem mal kurz, wie viel Ladungsstoß macht. Oh, okay. Nice. Okay, ich bin komplett überlevelt. Das macht Sinn. Togekiss ist Flugfee, das weiß ich. Schönes Vieh. Mega tanky. Kann böse enden. Und ich hätte zum ersten Mal Dynamaxen sollen, vielleicht. Antikraft kann ihre ganzen Werte steigern, vielleicht. Frage. Was ist meine Lieblingsfarbe? Pink. Oh, ja, okay. Ja, meine Death ist down. Toll. <lacht> Dieser Kampf ist so komisch. Was ich cool finde, ist der Drachen-Typ. Der macht einen Doppelkampf draus. Als Arena finde ich das voll cool. Gab's schon, aber. Endlich fängt der Morgentheer zu wirken. Meine Möglichkeit ist wie weggeblasen. Jetzt kommt Pocus an. Boah, das ist eine geile Dynamax-Form. Davon habe ich alle 8 Versionen gemixt schon. Deiner Giftschwall. Und ich bin schneller als sie, deswegen Dynamax ich zuerst. Das können wir mit Stab und Typenvorteil vielleicht schon den Sieg bringen in der ersten Runde, aber ich vermute mal nicht. Bist du aufs Schlimmste gefasst? Zeit, sich ein bisschen zu amüsieren. alle verziehungen drauf direkt deiner Giftschwall! Bam. boah das ist tanky fuck ich will es an pink hier ein geschenk von uns Ich hatte schon einen kurzen Moment Angst Hä, wir haben doch kein Grasfeld Hat die Überre... ne, dann würde ich stehen wegen Überresten Na, kein Crit, okay Sehr gut. Ich will es zwar ein Pink, aber du und deine Pokémon geben ein gutes Team ab. Das war nicht übel. Aber leider bist du nicht ganz das, wonach ich suche. Sei nicht enttäuscht, Kindchen. Meine Vorstellungen sind einfach sehr speziell. Mein siebter Sinn sagt mir, dass mein Nachfolger woanders auf mich wartet. Ich weiß vielleicht auch schon wo. In dieser Hinsicht warst du vielleicht nicht erfolgreich, aber den Feenorden hast du dir gewiss verdient. Und hier hast du noch eine TM. Ich setze sie weise ein. Die bis oh, nice. Zu guter Letzt bringe ich auch etwas Pink in dein Leben, und zwar mit dieser Uniform. Tu mir den Gefallen und probiere sie mal an, okay? Nein. Es ist kein Geheimnis, dass ich es genieße, junge Leute wie dich in die Mangel zu nehmen. Nur so profitierst du letztendlich von meinem Wissen. Doch wir Alten müssen auch wissen, wann es an der Zeit ist, der nächsten Generation die Bühne zu überlassen. Das stimmt. Surchester. Das ist dann, glaube ich, die Eisstadt. Ja. Wir können nachher hier zurückfliegen. Route 7, 8 und 8, okay. Also hier ein Pokémon mitnehmen und hier ein Pokémon. Dann ist das alles halt Route 9. Und hier ist auch noch Route 9. Und dann geht es nach Spikeford. Der Route 9 Tunnel, und dann geht es auf Route 10, dann sind wir auch schon fertig. Also in Score City. Nicht fertig, aber in Score City. Warte, Kindchen. Ich muss noch ein paar Besorgungen in Claw City machen. Möchtest du mich vielleicht begleiten? Wenn du zum nächsten Arena-Stadion willst, musst du so oder so zurück nach Klar. Gerne. Dann komm. Ich würde es geflogen, aber nice. Bah, in Klau City ist es immer so schrecklich staubig, das hält doch kein Mensch aus. Aber gut, einigen Wegen im Pokémon-Markt das so gefallen, also sei es drum. Alright. Ich dachte mir doch, ich habe irgendwie noch ein zweites Café, das ich nicht bekämpft habe jetzt. <lacht> Kurz eine Pokémon checken. Ah, die werden voll gehalten. Nice. Das heißt, wir gehen mit Floaty und Scream direkt wieder in den Kampf rein. Und Floaty kriegt, glaube ich, mal ein Schutzschild. Okay, es kann sein, dass die jetzt ein Level-Up haben. Aber es ist noch machbar. Ich weich mal aus. Waste. Einfach nur waste. Hier wäre eigentlich Olaf ganz gut gewesen, um den noch ein bisschen zu trainieren von Anfang an. Aber naja. hat also die rechte Hand gemacht, stimmt. Ja, zum Glück habe ich nicht den Supporter ausgeschaltet, sondern den Hitter in der ersten Runde. 4440. Ein EP-Bonbon. M. Ähm, sehr gut. Das ist sogar recht gut. Aber ich hätte Olaf nach vorne nehmen sollen, trotzdem. Okay, erstmal schauen, wo es weitergeht. Wir müssen hier nach Claw. Das ist rechts. Wie können die sicherstellen, dass ich. Ah ja, ich lande ja Maximum bei dem Poke hinterher hier, stimmt. Bist du hier am Zugaffen? Erfreut dich mein Anblick, jetzt, wo ich kein Challenger mehr bin? Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Gerade nicht. Vielleicht hast du sogar recht damit. Seit ich disqualifiziert qualifiziert wurde, hast du schließlich deinen gefährlichsten Gegner vom Hals. Aber ich denke ja nicht, dass ich denke ja nicht, dass ich aufgegeben habe. Ich muss einfach Champion werden. Für den Liga-Präsidenten. Deshalb werde ich ihn darum bitten, mich wieder in der Challenge teilnehmen zu lassen. Oh, wen haben wir denn da? Den nervigsten Typen ever? Das ist mein Pink. Der Junge nimmt kein Blatt vor den Mund, ist ein bisschen verschroben auch. Das zeigt mein Charakter, so mag ich das. Willkommen zu meiner Arena-Mission. Wie bitte? Pink. Pink. Pink, von Kopf bis Fuß. Herzlichen Glückwunsch, Jungchen. Ja, mega toll. Bisschen schade ist schon, Papella ist eigentlich cool. Bisschen verschroben, aber cool. Sie sind doch Papeller, nicht wahr? Was in der Welt sollte das eben? Olivia hat dich Scharmlos aufgenutzt und ich Wunschstörner für sie sammeln lassen, richtig? Und jetzt, wo sie dich nicht mehr braucht, hat sie dich einfach deinem Schicksal überlassen. Ich weiß, wie du dich fühlst, denn verzweifelt steht dir ins Geschicht geschrieben. Ich kann dir vielleicht helfen, du musst mit mir kommen, bla bla bla. Ich, das ist zu langweilig, ja. Der sagt jetzt, ich komme mit, natürlich. Ciao. Sie sagt mir, wo ich es weiter muss. Petrus muss noch ein bisschen kacken. Äh, ja, und das Beatles wird der nächste Arena-Leiter, natürlich. Ciao. Vielleicht kann ich das brocken finden. Ja, bitte. Ja. Ich wusste by the way wirklich nicht, dass ähm, Donner weniger trifft im Regen. Das war jetzt tatsächlich mal gut zu wissen. So. Also im letzten Mal, als ich hier war. So, und dieses kleine Mädchen, das jetzt einen Brief gegeben hat, hier oben war sie, die ist weg. Und die wird auch nicht mal auftauchen. Das ist wie dieses kleine... Dieses kleine Ding, das Pokémon immer macht mit den Geistern und so. Und das war der Abschied von ihr an, an Frank. Ich finde es mega schön. Na, wie geht es voran mit den Arruinaorten? Ich habe die antike Städte von Passbeck jetzt von oben bis unten untersucht, aber ich weiß immer noch nicht, welche beiden Pokémon hinter dem Schwert und dem Schild stecken oder wo sie sich heute aufhalten. So viel ist es noch unklar. Vielleicht hilft es, wenn ich mir nochmal diese Wandteppiche in der Schatzkammer ansehe. Nicht schon wieder. Was Mal das? in der Welt war das? Das laute Geräusch eben kam aus dem klaus stadion Unter dem Stadion befindet sich das Energiewerk des Liga-Präsidenten. Oh, eine Energiequelle. Hier? Was zum... Ja, genau. Das sollte eigentlich nur in Orten geschehen, wo es möglich ist, Pokémon zu Dynamaxen. Zaniadi, habt ihr diesen Knall eben auch gehört? Rose führt wahrscheinlich weit wieder irgendwelche Experimente durch. Das gefällt mir gar nicht. Wenn wir nichts unternehmen, können Sie sich mitten in der Klaus City am Pokémon-Dynamaxen. Im Ernst? Da sollte ich besser Rose mitteilen. Gute Idee. Und ich komme mit, sonst verläufst du dich nur wieder. Ich kann es kaum abwarten, dich beim Turnier nach der Arena-Challenge anzufeuern. Überlass es hier uns zu und mach dich auf den Weg nach Sir Chester, damit du dir den nächsten Orden schnappen kannst. Hey, Adi! Yay. Hopp. Dieser Wald und Papelos Fragen für, waren zu viel für mich. Ich bin immer noch durcheinander, aber zum Glück habe ich dich endlich wieder eingeholt. Komm, lass uns auf große 7 gegeneinander kämpfen. Vielleicht hilft mir das auf die Sprünge. Alright, ich mache Pause, ich muss auf Klo. <lacht> und die Folge ist eh vorbei. Dann bedanke ich mich für's Zuschauen oh, und ich hoffe euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Erdin, alles gut mit Zucker. Cheerio!